Und tiefer Schwärze tanzt die Apathie Doch ich werde ihrem Schritt nicht folgen Mein Blick ist verhüllt und ich kann mein Herz nicht sehen Selbst wenn es zerbricht, interessiert es mich nicht Ich beweg mich nicht, stehe still und warte schweigen. Doch es trägt mich fort, denn die Risse der Zeit greifen nach mir Es berührt mich nicht, ich will Ich nicht, es das mit mich fürchterlich Mein Herz halte ich versteckt Und Gefühle unentdeckt Jag ich meinen Träumen nach Werde ich bloß wieder schwach Und so weiß ich alles mit In die tiefe Dunkelheit Hält denn jemand so wie ich Seine Zukunft in der Hand? Gehör ich in diese Welt? Oder hab ich's nicht verdient? Warum schmerzt mein Herz so sehr? Um den trauer ich denn nur? Ich verstehe mich selber nicht Seh im Spiegel kein Endlich ein Steh, steh! Versteckt und Gefühle unentdeckt Jag ich meine Träume nach, werde ich bloß wieder schwach Und so weiß ich alles mit in die tiefe Dunkelheit Mache ich nur einen Schritt, mache ich nur einen Schritt Zerstör ich das, was ich lieb, zerstör ich